Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Finbox. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten, mein Start-Trade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Aktuell sehen alle Charts nicht so gut aus. OutUS-Dollar, hier steige ich ein, gleich nochmal, ich mache zwischen 2 und 5 Trades, Aufgrund der vielen Coaching-Teilnehmer komme ich leider nicht dazu, jeden Tag ein Video zu machen. Ich versuche aber wenigstens zwei bis drei Videos in der Woche zu machen. Perfekt. Beide Trades gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios.